Und es ist immer so, dass man mit neuen Ideen hier weggeht, und das kann man nicht über alle Treffen sagen, wo Journalisten sich treffen. Salopp gesagt ein Klassentreffen. und genauso einfach neue Impulse zu bekommen, zu wissen, was die DPA demnächst so bringen wird. Ich fand zum Beispiel die Reporter App heute sehr spannend. Thematisch freue ich mich natürlich besonders auf Viktor Orban auch. Das ist ein Austausch, der so in dieser Form sonst wohl nicht zustande kommen könnte. Überhaupt ist das Line-Up hier der Gäste auf der Bühne wirklich beeindruckend.